Ja, ich spreche heute mit Patrick Tesla und er ist Hauptverantwortlicher für die Proteste gegen Uploadfilter in Polen und ist heute extra aus Krakau angereist für unsere Auftaktdemonstration in Nürnberg, eine Woche vor dem großen Demotag am 23.3. Kommt, herzlich Willkommen und wie kommt das, dass äh, du extra hier dich auf den Weg zu uns gemacht hast? Ich wurde eingeladen äh, von der Piratenpartei und das äh, freut uns sehr, äh, dass äh, wir vom Stop-Akta-2-Bündnis eingeladen wurden, äh, wie dies kommt. Äh, in Polen ist äh, die äh, Direktive, die, Copyright, die Urheberrechtsreform, äh, bekannt als Acta 2. Das ist so im Internet bekannt geworden. Und wir sind halt seit Juni dagegen aktiv. Da haben wir über 50 Proteste in Städten organisiert, um halt zu zeigen, dass es für uns richtig ist, dass keine Zensur eingeführt wird. Und dann, wenn eine Einladung hier in Nürnberg kommt, dann sind wir, freuen wir uns sehr, dass es halt international wird bei so einer Auftaktdemo. Schön, dass du mit dir dabei warst. Wir in Deutschland sind als Piratenpartei auch schon ganz lang aktiv, angefangen mit einer ganz kleinen Demonstration in München, wo wir das Internet zu Grabe getragen haben. Dann gab es aber auch Proteste im letzten Jahr, als dann die Abstimmung im Europäischen Parlament die erste Lesung quasi anstand. Und jetzt gerade als die konservative Fraktion im Europäischen Parlament versucht hat, ganz plötzlich die Abstimmung vorzuziehen, um unsere Proteste sozusagen mundtot zu machen. Da gab es sogar spontane Demos auf der Straße in Deutschland und wir haben das auch tatsächlich verhindern können. Ganz große Endentscheidung ist aber jetzt wirklich nächste Woche im Europäischen Parlament und am Wochenende davor, am 23. März, wollen wir wirklich in ganz vielen Städten auf die Straße gehen. Und wie sieht das in, in Polen aus an dem Tag? In Polen werden wir ebenfalls, da sind jetzt sieben Städte mit dabei, es waren früher mal mehr, mal weniger, und da werden, haben wir auch Zusage von YouTube bekommen, dass da das Thema laut nochmal gemacht wird, und wir wollen halt klar machen, dass dagegen gewählt werden soll. Diese Demos, die organisiert werden seit Juni, vor der ersten Wahl äh, gab es ja diese Demos und da haben alle polnischen Politiker dagegen gestimmt. Da waren wir richtig beeindruckt, dass das, wie auf die Straße gehen, auch wirklich was zeigt. Äh, bei der zweiten Wahl äh, gab es dann halt das Problem, dass äh, die Partei, äh, die jetzt nicht in der Regierung ist, sondern die Opposition, die hat dann für Ablauffilter gestimmt. Und jetzt hoffen wir einfach, dass am international, 23.03., dass das ein Datum ist, das in Polen den Politikern, die dafür sind, und auch in Deutschland zeigt, dass das nicht so durchkommt darf. Dass dann einfach äh, die Bürger rausgehen und es nicht akzeptieren. Und da hoffen wir drauf, dass das ganz viele diesem Aufruf folgen werden. Ihr habt auf einer Karte mal alle. Demo-Termine erfasst, äh, europaweit, die ja, angesagt ja. sind. Kannst du mal sagen, in welchen Ländern, wie viele das sind im Moment? Sind in, in Tschechien sind jetzt elf äh, Städte, die mitmachen. In Portugal eine Stadt, in Finnland eine Stadt. In ähm, ähm, Deutschland sind es unzählige, da sind wir echt beeindruckt, wie die Leute rausgehen. In Polen sind es sieben Städte. Ähm, Spanien überlegt sich auch und Frankreich, ob sie mitmachen, aber das ist noch unklar wegen der Lage dort. Und ich habe jetzt bestimmt noch eine, äh, ein Land ausgelassen. Und 15, 15 Länder sind es und es sind 84 Städte. Wow. Es sind 84 Städte, die dann ähm, äh, eine Demo organisieren und wir linken dann halt äh, zu den äh, jeweiligen Informationsquellen. Also, dass auch jeder nachschauen kann: aha, da gibt es ein Facebook-Event oder da gibt es einen Tweet zu von einer Person, die dann halt glaubwürdig ist und das ist dann alles gelistet. Wunderbar. Freut mich sehr, dass wir so eine europaweite Bewegung sind, die die Freiheit des Internets retten will. Und freut mich sehr, dass du heute hier auch bei uns mit zu Gast warst. Und ich mich arbeiten, kämpfen wir dafür, dass wir Erfolg haben. Ja, danke auch für die Einladung. Ja.